Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Islands mit meinem lieben Freund, dem Fensterkiller alias MonkeyTube auf YouTube. Ich bin hier gerade hart am Farmen bei unserer alten Farm hier. Und Was ich, schaue du grade, dazu? ich schaue gerade ungesund in die Sonne. Ähm, Ui, toll. Und, uh, toll. <lacht> Ui, und jetzt toll. schaue ich unserem Schaf zu. Okay. Dem Schaf. Aha. Mhm. Tust du das Schaf wieder. Ähm, Schäfern, äh. Schäfern... <lacht> oh Gott! Ich könnte... Schau, ein bisschen mehr Kartoffeln an... Sehr gut! Äh, ich kann dir... Sie bringen... Vier, wow... Okay... Ne, ich bin eigentlich gerade auf der Suche eines... Zweit nach einer... nach... Alter, ich kann nicht mehr reden... <lacht> ah! Da hinten! Ich sehe es. Ein Schaf! Ein Schaf, okay... Und ich habe den Weizen vergessen. Nein! Oh, Alter, ich baue nee. mir jetzt Weizen an. Ich glaube <lacht> jetzt nicht gestanden. ich sehe das gar nicht ein. Ach Gott. Ich baue mal Zuckerrohr an. Sehr gut. So. Ein Weizen. Schnucki 2. Hallo. <lacht> schnucki 2. Schnucki. Oh. So, Schnucki. Jetzt wird... Populiert. Bitte was? <lacht> Schnucki schau mich an. Ja, genau. Schnucki. <lacht> Schnucki. Schau Schnucki! Mir in die Augen. Komm jetzt! Schnucki, Schnucki, vor mir noch Kidduki. Ein schönes Lied. <lacht> es wurde mal in Pumuckl gesungen, falls jemand von euch <lacht> die Sendung kennt. <lacht> Alter, Lachflash Lach, hochtausend. Sehr gut. <lacht> okay, neue Folgentitel, Schnucki, Schnucki. Oh mein okay. Gott. Look at me, Schnucki. Regarde, moi du Alter, eine Beleidigung, auf französisch. Genau. Keine Ahnung, was bedeutet, aber YOLO. <lacht> <lacht> Du bist so ungebildet. Nein, Schmarrn, natürlich nicht. Doch. Ich will nicht sagen, dass jeder Französisch kennen kann, können muss. Es ist natürlich schon fast obligatorisch. <lacht> diese schöne Sprache. Hallo, Schnucki? Nein, <lacht> Schnucki? Doch. Du betreibst jetzt keinen Koitus mit diesem Erdblock. Bitte nicht. <lacht> Der hört, sich, hört sich gut an. Hört sich gut an. So, gut, ähm, wo bist du? Schnucki, komm. Sieh, schon eine Felswand? Jawohl. Jetzt nur nicht bist Schnucki du? töten. Komm, Schnucki. Komm. Oder Ach, ach, das bist du. Ach so, deswegen. Ich glaube, ich baue uns mal einen, einen sicheren Weg nach unten. Gut, Schnucki. Sehr schön. Kommt gleich ein Creeper von hinten und tötet Schnucki. Mhm, Dann genau. rast ich aus. Leid. <lacht> <lacht> Schon wieder. <lacht> jo. Sehr gut. Gut, Sehr gut. Wie der Schwede so schön sagt, Jettebrau. Jettebrau. Jettebrau. Okay. Ähm, genug schwedisch ah, mhm. Ach dieses Loch Ich wollte schon immer in dieses Loch rein Ich gehe jetzt in dieses Loch rein oh. Nein Doch Alter du Du Alter. Ah. Schreck hoch 50 1000 <lacht> Ich habe jetzt mal so unsere Krise? Unsere Schnuckis vereint So einem oh. Schnucki 3 <lacht> Oh Gott um es schön zu formulieren geboren ja auch genau, froh genau. Jauchzet frohlocket. aus dem weihnachtsoratorium von bach übrigens es war ja eigentlich hm. mal eine kantate eine geburtstagskantate eine geburtstagstorte Und da hat ja. er sich gedacht da er sowieso so viele kantaten schreiben müssen hat in der leipziger zeit damals ja da hat er sich gedacht jetzt wieder <lacht> ähm, genau so und das hat, hat einfach hat, diese, hat er Kathedra formuliert? diese Kathedrale, nein, diese Kantate wieder benutzt, einfach mit einem anderen Text. Ja. Und ich meine eine Geburtstagskantate. Die, die heutigen. Das, das passt ja eigentlich auch zur Gebur Geburt Jesu, ähm, wer sich mal mit der Sekte ein bisschen beschäftigt hat. <lacht> ähm, da ist ja der Heiland der Sekte geboren. Mhm. Ja und. Ähm, an diesem Fest wird ähm, dieses Ereignis unter anderem mit, mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach gepriesen. Und hier geht es nicht weiter, das nervt mich ein bisschen. Oh, wie gut, dass ich jetzt schwimmen muss. Ja, sehr gut. Jettebrau. Ja, Super. Super. Super. Super leiwand. <lacht> super leiwand. Ach, da geht's noch rein! Ja, super! leiwand. Genau! Du nimmst mir das... lol. <lacht> oh, oh mein Gott! Oh Gott! Scheiße! Scheiße, ich habe unsere Farm mehr oder weniger gesprengt. Nein! Schnucki! Ne, ne, unsere, unsere Weizenfarm. Scheißegal. Schnucki muss leben. <lacht> Schnucki muss leben. RescueSnooki.org genau. <lacht> Spendet jetzt für Schnucki und Schnucki 2 und 3 und Donate fünf. for Schnucki It needs your help it, it needs your help Wahrscheinlich. It needs your help <lacht> Genau Gut, bei mir gibt es jetzt gerade Kampfaction Gab's Bei jetzt mir hat es auch Ka äh, Kampfaction gegeben und ich habe drei Weed. Weed. Drei Weed. Weed. Smoked Weed every day. Ja. Genau. So und nicht anders. <lacht> oh, Ihr Sundheit. Kein Problem. Bad Problem. Okay. Ui, das ist toll hier. Ui, toll. Ui, toll. Ui, toll. Ich sehe deinen Namen. <lacht> Sehr gut. Ich hole ein bisschen Eisen nach Hause. Sehr gut. Ich weiß. Ich bin einfach ein Mann Der von Leihwandigkeit. Von Leihwandigkeit, ja, <lacht> genau. Aber dieses Wort. Dieses Wort hat es in sich. Mhm. Ups, da habe ich was übersehen fast. Hätte ich was übersehen fast. Wie geht's den Schnuckis? prächtig prächtig sie erfreuen sich des lebens genau sozusagen bloß ich ja ähm, ich habe mal die siri auf spanisch umgestellt mhm. und dann habe ich sie so gefragt wie wie ihr geht also ich habe sie gefragt wie es ihr geht dann sie so ähm, Tja, was hat sie denn gesagt <lacht> das wäre jetzt für die geschichte sehr äh, interessant Tja, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Oh. <lacht> wow. Estoy disfrutando. disfrutándome de la <lacht> vida. Sie erfreut sich ihres Lebens. Genau. Irgendwie sowas. Maxi, du musst jetzt äh, in die Base kommen, um zu schlafen, weil. Ja, genau. Okay. Aber was ist, wenn der Base drops? Wenn the Bass drops, <lacht> <ein>. <lacht> schlechter Witz, Garte. Ja, danke schön. Ich hoffe, ich, ver ich vergesse nicht, den einzubauen. <lacht> <lacht> ich erinnere mich dran. Ja, bitte. <lacht> bitte, bitte. <lacht> oh mein Gott. When the Bass drops. <lacht> oh Gott. Bitte nicht, Base, tu nicht. <lacht> <lacht> Bitte nicht runterfallen, ja. Please don't drop. <lacht> jo. Sehr gut. Nächster guten Tag. Guten neues Morgen, Blick. liebe Sorgen, seid auch schon alle da. <lacht> Sorgen, wir haben doch keine Sorgen. Nee. Oh, ist das schön, wenn die, wenn die Nachbarn brennen. Oh. Und Licht spenden, schön Licht und Wärme oh. und die Klimaerwärmung vorantreiben. Gut, sehr gut. Jetzt brauch. Übrigens Grüße an alle Schweden, die gerade nicht zuschauen. <lacht> wahrscheinlich. Jo. Genau, wahrscheinlich. Ach, ich genau. habe ein bisschen einen Sand. Das ist aber cool. Da kann ich ja tatsächlich dann mal dieses Haus ausbauen oder diese Base. Ich hoffe nicht, dass sie droppt. Ja, hoffentlich. <lacht> Ach Gott. wollte. Ach Gott, wollte. Ja, oh, ja. Da unten seht ihr meinen lieben Freund, wie er sich... Wie er mich Screenshots angafft. Screenshots von dir. Ich mache Screenshots von dir. Ja, ich... Gib dir gleich einen 360 No Scope aufs Maul. Genau. Wreckt. Wo bist du? Ah! 360 No <lacht> <lacht> Oh Gott! Ich hab noch drei Herzen. Ja, 360 Scope. Oh Gott! <lacht> Wie das Nein, aussieht. Nein! Habs nicht getroffen. Oh Gott. Neuer Folgentitel 360 No Scope. Oh Gott, pass auf! Ich hab noch 3 Herzen. JA! Ja! Nein, ein <lacht> Oh Gott. Oh mein Gott, in den Chat, Chat, shed, mm. Oh mein Gott. 360 No Scope <laughs> like a beast. <appearance. laughs> genau. Spray so, gleich die Base. <laughs> <laughs> Wegen deinem 360. Oh Gott. <laughs> oh wie gut das niemand weiß. Rote Blumen, Elefantenscheiß. <lacht> Bitte was? Bitte was? Ach, ich mache was habe ich da gehabt? Haben sie Elefantenscheiß gesagt? Gut, ähm, das hier können wir doch tatsächlich hier rein tun. Nein, brauche ich nicht mehr. Doch, brauche ich doch tatsächlich noch. Das brauche ich noch. auch. Tatsache. Tatsache. Gut. Zwölf Blöcke Glas. Ups, das war falsch. Kann ich tatsächlich umwandeln in 32 Glasscheiben. Nice. Ui. Nice. Also hier machen wir auf alle Fälle den Eingang, weil du hier immer runter Genau, am besten. Ähm, ich Oder hier oben, ich weiß es nicht. Nein, eher weiter unten. Keine Ahnung, ja genau. Äh, ich ich äh, äh, fülle noch schnell die Bone Meal, äh, keine Ahnung. Äh, ich ich äh, mache noch schnell unsere Farm groß. Und dann müssen ich wir auch, die schon, groß. auch schon die Folge beenden. Nein, oh. tut's nicht. Ja, ich bin immer der Böse, der die Folgen beenden muss. Ja, du bist so böse. Warum, oh. bist, so, warum bist du so böse? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> genau. Kann tut, man Andesit. Was kann man mit Andesit? Lol. Du kannst es. Ähm, Holy crap. was äh, äh, mache ich jetzt. Genau, das wollte so. Unser, unser Schnucki 3 ist schon gesagt, groß geworden. Was? Unser Schnucki 3 ist groß geworden. Ja, Schnucky ja, 3. Ui! Hui. Hui. <lacht> so, Leute, jetzt gibt's Action. Action. Dollar Action. Wo bist Der du, ist, gerade? du gerade? Wo bist du? Hier bin ich. Ach, da oben. Ich erfreue mich des Lebens. Okay, dann würde ich sagen, mit, mit diesem schönen Ausblick auf den arbeitenden Maxi. Danke, dass du mir nicht hilfst oder so. Ja, Böser bitte, Mensch. Bitte, sehr gerne. Ähm, muss ich dann leider auf Wiedersehen sagen. Schaltet auch morgen oder wann auch immer die nächste Folge kommt wieder ein, wenn es wieder heißt Maxi failed, äh, Minecraft Islands. Genau. <lacht> Bis dann, Leute. Bis dann, auf Wiedersehen.